Ups, das passt ja gar nicht. So, jetzt kriegst du ja auch deine warme Jacke anwachse. Du musst nicht mehr frieren. Herzlich willkommen zu meiner heutigen Tour hier und auch Herzlich willkommen im neuen Jahr 2023. Vielleicht ein bisschen spät für frohes neues Jahr wünschen. Ist ja schon eine Woche alt das Jahr. Und ich wollte meine, meine Neujahrstour, eigentlich auch ein Neujahr unternehmen. Aber mal kurz aus der Haustür geguckt, das hat so stark geregnet, dachte ich mir, nee, komm, machst du mal einen sofa feste eine Woche später. Und heute seht ihr hinter mir einen Sonnenaufgang. Ähm, der Himmel sieht schon viel viel vielversprechender aus <lacht> als in der letzten Woche und ich freue mich euch heute mitzunehmen auf eine hoffentlich schöne Tour hier durchs westliche Münsterland mal wieder vor der eigenen Haustür gestartet, gute Vorsätze fürs neue Jahr und äh, ich habe mir vorgenommen deutlich mehr Radtouren zu fahren bzw. auch zu verfilmen für euch habt ihr euch ja auch gewünscht. Ich hatte ja in meinem Stream zwischen den Feiertagen gefragt, was soll ich machen? Was möchtet ihr gerne sehen? Habt ihr Ideen für mich? Ich habe mir Touren vorgeschlagen, versuche ich mal viel davon zu unternehmen in diesem Jahr. Jetzt will ich auch gar nicht lange reden hier, vielleicht noch eben, ihr habt es gerade am Anfang gesehen, mein Rad, der, der Faxe, hat es ja auch einen Namen bekommen und Faxe hat auch was zum Anziehen bekommen zu Weihnachten, nämlich einen Pullover für seinen Akku. Damit das ähm, Akkufach, was ja vorne total im Wind steht, bei der letzten Tour hier bei minus 10 Grad. Am Dorf und ems kanal der hat er ziemlich gefroren, der Akku. Und ähm, das, das, das mag der ja nicht so gerne. Ich weiß auch nicht, das wird ihm wahrscheinlich auch schade wenn man sowas macht. Da hat er jetzt einen Pulli bekommen zu Weihnachten. Und den habe ich ihm heute Morgen angezogen mit einigen Schwierigkeiten. Habt ihr ja gesehen, so ist er dann. Ne? Stellt man sich immer ein bisschen einfacher vor, als es dann im Endeffekt doch ist. Aber jetzt nicht lange sammeln. Jetzt geht's los hier. Sonnenaufgang genießen. Das in Anführungsstrichen schöne Wetter genießen. <lacht> Kleine winterliche Runde durchs Münsterland. Ist heute Morgen auf jeden Fall schon ganz was anderes als bei der letzten Tour. Zum einen ist es deutlich wärmer, obwohl ich habe mich fast genauso angezogen und <lacht> Aber auch nur fast eine Schicht weniger. Und äh, ist irgendwie nicht so in Anführungsstrichen schön, ne? Klar, so eine, so eine überfordernder Nebel. Das, das wirkt natürlich immer schön. Es ist auch alles irgendwie heller die Aufnahmen. Jetzt haben wir so ein bisschen Herbstvideo im Winter, aber die Gegend ist ja trotzdem schön. Ja, bei der kleinen Steigung gerade hier, 4%, ist der Motor ausgeblieben. Nicht, weil der Akku schon leer ist. <lacht> Fahrrad ist auch nicht kaputt. Nein, ich möchte in diesem Jahr auch ein bisschen mehr, ich habe was gesagt, Naturrad fahren. <lacht> BioBike, wie man das auch nennen möchte. Also ohne Unterstützung fahren. Und da mussten die Beine sich natürlich ein bisschen daran gewöhnen. Ne? Wenn man das jetzt ein gutes Jahr gemacht hat, fast anderthalb Jahre, bei jeder Steigung immer gleich einen Motor an. Da muss äh, das Fahrwerk sich erstmal ein bisschen umstellen. Und wenn ich bergauffahre und rede... Guck mal, bin doch ein bisschen aus Puste. Puh, so, weiter geht's. Das sind doch Schilder, aber die freut man sich doch besonders, wenn man gerade einen Hügel hochgefahren ist. <lacht> aber ich glaube, als Radfahrer bist Baustelle frei. Ich habe gerade erst überlegt, was bauen die hier, aber wenn ich mir den Untergrund angucke, hier ist es plötzlich im Asphalt drauf. Das war sonst einfach geschottert. War auch okay zum Radfahren. Und in der Hauptverkehrsachse ist das hier, glaube ich, nie gewesen, weiß ich nicht. <lacht> hier auf dem Land Richtung äh, Da bin ich unterwegs hier. Ja, Richtung Radbar Münsterland. Schauen wir mal, ne? das war sonst geschottert. Aber habt ihr habt ja gerade das Schild gesehen. Ich bin ja auch unterwegs hier auf, dem, äh, auf der Deutschlandroute 3 und auf dem Eurovelo 1, ne? also Europaradweg 1. Da muss wahrscheinlich was, was Besseres her als nur der einfache Schotter, Und das hat schon hier, ne? Ich glaube, da wäre so, so manche Stadt im Ruhrgebiet froh, wenn die Straßen in der Stadt so aussehen würden. Kannst du mal sehen, wie hier investiert wird. Tippitoppi. Herzlich willkommen in Darfeld. Ich liebe das ja immer so, durch die Bauernschaften auch zu fahren, hier die, die alten Gehöfte so ein bisschen anzugucken. wäre etwas ganz Besonderes. Und auch hier, wie man sieht, nagelneue Asphaltdecke. Ne? Meine Güte, wird richtig was getan hier für die, für die Radtouristen. <lacht> wow, tippitoppi. Aber hier nicht. Guck mal, kaum gelobt. Guckt euch das mal an hier. Kommt wahrscheinlich noch. Ne? Na gut. Und direkt vor uns jetzt die Radbahn Münsterland, da oben. Muss also eben gucken. Hab ich eigentlich zwar gar nicht geplant hier vorbeizufahren, aber wenn wir schon so nah dran sind, alter Bahnhof Darfeld, kann mal gucken. Ne? Guck mal, Bahnhofsbau steht auch noch. Und so wie es aussieht, könnte man hier auch im sogenannten Winter <lacht> das E-Bike laden. Denkt man nicht, dass jetzt rot bedeutet ähm, äh, Ampelrot, sondern dass da Spannung drauf ist. Tipitoppi. Jetzt geht es weiter hier ein Stück auf der Radbahn. Glaube ich zumindest. Mal, mal gucken. Ja, ein kleines Stückchen. Nicht vor lauter Begeisterung wieder hier verfahren oder. Ne? So, ich fahre jetzt hier gleich rechts weiter, aber hier links wollte ich euch zeigen, hier diesen schönen Radweg entlang der Landstraße da und das ist auch etwas eine Errungenschaft sozusagen äh, vom vorletzten Jahr schon, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gezeigt habe, da sieht man aber doch, dass man den Radtourismus hier wirklich ernst nimmt in äh, dieser Region hier im Münsterland und doch mal wieder was tun, ne? ich, bin, ich bin richtig begeistert hier heute Morgen schon, muss <lacht> hier öfter mal direkt Touren vor der eigenen Haustür unternehmen. Und ein Highlight hier in Darfeld ist ganz bestimmt das Schloss hier in Darfeld. Das will ich auch natürlich nicht vorenthalten, hier also das Schloss Darfeld. Oh, guck mal, kommen wir gerade genau richtig hier, die Halligen Drei Könige unterwegs. Morgen! Weisen aus dem Morgenland. <lacht> Tippitoppi. Hat was, ne? So ein altes Jagdschloss. So. Jetzt wird ruppelig. Zumindest für mich. <lacht> Ich bin in Erinnerung wach hier. Ach schon, viel besser. Nach so einem richtig Kopfstand in kopfsteinpflaster weiß man hier so ein so Feldweg richtig zu schätzen. Ich erzähle euch mal, eben, woran ich mich hier gerade erinnert habe. Vor so ziemlich genau einem Jahr, oder gut einem Jahr, habe ich auch noch an dieser Stelle gestanden und ähm, euch erzählt, dass ich ja Livestreams machen möchte und dazu einen zweiten Kanal eröffne, also meinen Live-Kanal, Swobo Live. Und es ist jetzt mal gerade zwei, drei Wochen her. Beim letzten Livestream habe ich euch erzählt, dass es die Livestreams dann nicht mehr geben wird, sondern die gibt es ja hier auf dem Hauptkanal. Der nächste ist Mitte Januar oder je nachdem, wann dieses Video guckt, war ja schon. Ich verlinke euch jedenfalls dann den bevorstehenden oder die Konserve davon zum Thema Jobrat. Dann der nächste Livestream hier bei Swobo. Mhm. To oh. the ah, good days, it's to the sorrow This is a mistake. I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more. No, just wanna make it stop. Maybe it's something in the water. Or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. Da habe ich aber Glück, dass er jetzt genau gerade zur Seite fährt, wo ich hier vorbei will. <lacht> Moin. Herzlich willkommen in Osterwick. Und Osterwick hat eine richtig, richtig schöne Kirche. Schauen wir uns natürlich an. Das mal der Fluch der Action-Cam. Eine unendliche Schärfe. Man kriegt nichts richtig, nicht richtig scharf gestellt, von nahem. Und man kriegt auch nichts richtig ähm, aufs Bild, was groß ist, wo man direkt vorsteht. Es gibt keinen Weitwinkel, aber oh, ein bisschen wegfährt. Sollte das was werden, kommen wir so ein bisschen weiter weg, kriegt man das Ding doch viel besser ins Bild. Wie gut, dass ich die Strecke mit Komoot geplant habe, sonst wäre uns diese Sehenswürdigkeit ja auch verborgen geblieben. <lacht> Der störrische Esel. I was your first love, and you were my first one. Cheers all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget. Herzlich willkommen, das dritte Mal in Rosendahl heute, diesmal Ortsteil, Teil Holtwig. Und es ist auch nicht das letzte Mal, dass ich heute durch Rosendahl fahre, denn ich fahre in der 8. Und vorhin, wo die schöne Kirche war, in Osterwig. Ähm, da komme ich gleich nochmal vorbei in der Kirche, also ich benutze da keine, keine Filmszenen doppelt. <lacht> ich komme da wirklich zweimal vorbei. Das ist sozusagen der, der Mittelpunkt, der Knotenpunkt der 8. Und da hätte man auch starten können eigentlich, Und ne? zwei Kreise fahren. Kann man aber wahrscheinlich auch ganz gut, ja. Und ich stelle die Strecke natürlich bei Komoot äh, zur Verfügung und dann aber nicht von mir von der Haustür geplant, sondern wenn ich jetzt nachfahren möchte, vom Bahnhof in Halwigsberg geplant, kann man dann schön mit der Regionalbahn 63 hinfahren oder auch mit dem Auto und dann da parken, kostenlos parken natürlich und dann auch schöne, schöne Touren hier im Münsterland fahren. Wie echt toll gemacht. Ne? Das ist in jedem Ortsteil von, von Osterwig so, dass der diese Bronzefiguren haben. Ups. Wenn fast die Kamera außer Hand, hier ist auch noch eine. Sogar mit Schild. Schauen wir mal. ne? Die Sage vom Holtwicker Ei. Genau, das Wahrzeichen des Dorfes. Das ist ein großer Findling. So, vor uns jetzt das gute Stück hier, das Holtwicker Ei. auch kaum zu übersehen, ne? Das ist was Besonderes sein soll. Aber ganz hübsch gemacht, da kann man sich hinsetzen, hier auch im Sommer. Tipitoppi. Und wie ich ja gerade auf dem Schild gelesen habe, ein Findling aus der Eiszeit. Und wenn das so weitergeht, ist auch bald wieder Eiszeit. Aber, aber nicht eine kalte Eiszeit, sondern wieder Zeit zum Eisessen, wenn es noch wärmer wird. Oh man, mal schauen, was äh, dieser Winter noch für uns bereithält. Und eine kleine Ehrenrunde hier den Findling. Dann geht's weiter. So also hier rechts geht zum Dorf Münsterland. Berühmt und berüchtigt bei Kegelclubs Vereinsausflügen, Firmenveranstaltungen, hätte ich was gesagt jetzt hier. Also ein äh, Partydorf <lacht> mit verschiedenen Feierlocations, also Disco, äh, richtiger äh, Tanz, Tanz, die Scheune, ist das, glaube ich, das zum Tanzen richtig. Und also so richtig, so Paartanz und Live-Musik. da habe ich vor einigen Jahren, ich weiß gar nicht, ob ich noch was sagen darf, äh, <lacht> ob man da stolz drauf ist, weiß ich auch nicht, habe ich den Michael Wendel mal live gesehen, ja. So ein ist auch schon lange her, 10, 15 Jahre bestimmt. Ne? Ja, so war das, irgendwo da in Lechten, das Dorf Münsterland. So, da schon die nächste Kirche in Sicht und diesmal kein Ortsteil von Rosendahl, nein, diesmal hier der Ort, die Stadt, weiß ich gar nicht, Lechten und noch nicht mehr Kreis Großfels, jetzt hier Kreis Borken. Ja, Freunde, hier wird die Frage direkt beantwortet, ob es eine Stadt oder ein Dorf ist, das Daliendorf Lechten, Blumenkorso Lechten. Das ist eine eigene Webadresse, ich muss mich mal angucken, ne? Ja, mal schauen, ob ich da Zeit habe an dem Wochenende. Ich dachte, hin, Blumenkurse gucken. Kannte ich jetzt ja nur ähm, aus den Niederlanden letztes Jahr da die Tour in, in den Tulpenfeldern mit dem Jako gemacht. Und ähm, da waren wir auch in so einem Ort, wo die gerade so, so eine Blumenschau, Blumenkurse vorbereitet haben. Video verlinke ich euch noch mal eben hier oben. Und finde ich immer spannend, sowas. ne? <lacht> Ist nicht überall zu sehen. Also das Dahliendorf, Lechten. Guck mal, hier gibt es sogar einen Dariengar, da müssen wir rein. Ne? Radfahren verboten. Ja, da schiebe ich doch glatt. Dann kann ich auch viel besser gucken. Tippitoppi. Guck mal, schön, dass du da bist. Ja, finde ich auch, ne? Schön, dass ich da bin. Schön, dass wir da sind, dass ich euch mitnehme hier. So ein bisschen Gelsenkirchener Barock, sagt man bei uns. Paar Aha. Das habe ich nicht gewusst, Ja, guckt euch das an, da bin ich doch echt, da bin ich doch schwer begeistert jetzt hier. Da sieht man mir glaube ich auch an, ne? kriegt das Grinsen schon wieder nicht aus dem Gesicht. So kleine Modelllandschaften hier. Das muss ich jetzt mal genauer angucken, da bin ich doch jetzt, da kommt das Kind in mir durch. Ja, ist offensichtlich so eine Krippenausstellung hier, kannte ich immer nur von Telchte. Telchte ist ja dann äh, ziemlich weiter östlich rüber ins Münsterland. Und äh, da habe ich schon mal von gehört gesehen, habe ich den echt auch noch nicht nur im Fernsehen gesehen. Die Krippenausstellung, aber das hier, klasse. Hier offensichtlich das Thema Krippe sehr frei interpretiert. im <lacht> dem Ja, alles kann ich euch jetzt auch nicht zeigen, müsst ihr halt selber herkommen ja, und darum geht es jetzt weiter mit der Radtour. Ja, das kann ich natürlich nicht vorenthalten hier, vorhin schon mal erwähnt, das Partydorf hier auf Münsterland. Jetzt fahren wir ein bisschen näher ran hier. Da hinten wird es ein bisschen heller, ne? Kommt da die Sonne raus? Wahrscheinlich wenn ich nachher irgendwann zu Hause ankomme heute Nachmittag, <lacht> kurz bevor die Sonne untergeht, dann wird sonnig. Aber es geht mal weiter hier. Von Lechten aus Richtung, ja, denkt mal zurück Richtung Rosendal. Ne? Mittlerweile auch knapp 40 Kilometer unterwegs hier und 32 wären es noch. Das sind dann ja 72. Das ist auch wieder typisch für mich. Ich habe so 65 geplant und 72 wären es. Ne? Reichweitenangst. Nein, nicht wirklich. Obwohl, wenn es kalt ist, ne, hält der Akku nicht so lange. Also hat, er ja, hat er ja einen Pulli? Ne? Faxe hat ja was zu Weihnachten bekommen, einen Pulli fürs, fürs Akkufach. <lacht> Dann kann es ja was werden hier mit längeren Stunden im Winter. So, abbiegen nicht vergessen. Hier geht's es lang. Genau 12 Uhr Mittag und da habe ich natürlich pünktlich mein Hüngerchen bekommen. Nach Na gut 40 Kilometern darf man ein bisschen was essen. Ne? Hatte bisher bloß eine Banane heute Morgen. Und da schaue ich mal, das ist gleich irgendwo ja, ein Hütchen, muss es ja nicht sein. Aber eine Bank sollte es schon sein, finde, dass ich ein kleines Päuschen machen kann. mal gucken, wo der Weg genau lang geht. Ich glaube, hier. Guck mal, komme ich so zum Wandelgang hier an. müssen wir mal schauen, wo wir gelandet sind. Ne? Dormitorium, aha, dürften jetzt hier in, in Asbeck gelandet sein. Ich bin ja ein Reiseführer, da ne? kann ich euch gar nicht genau sagen. Auf meinem wird es nicht angezeigt. Ich habe die Strecke zwar, nein, ich habe sie nicht selbst geplant. habe die bei, bei Münsterland Tourismus mir wieder runtergeladen, nur angepasst auf zu Hause. Also dürfte hier Kloster Asbeck sein. Wenn ich mich recht erinnere, guck mal, hier war ich da schon mit euch. Ich glaube, das war auch so ziemlich genau vor einem Jahr. habe ich hier noch ein bisschen äh, äh, Winterfitness gemacht, oder? Nein schon. Tee trinken also ist eigentlich ganz angenehm das sind so knapp 10 Grad jetzt und kein Wind Tippitoppi. aber kein winter ne? und ein bisschen das Ende vom Brot da muss es immer kleiner wird. <lacht> Nach dem Essen gönne ich mir noch mal richtig was, nämlich ein bisschen mehr Motorunterstützung. Gefallen im Tourmodus. Man gönnt sich ja sonst nichts. Seht ihr das Glitzern auf meinem Gesicht? Die Sonne ist rausgekommen. Tippitoppi. An die Augen offen lassen. Besser ist das. <lacht> Nicht übermütig werden hier. So, ist das Wetter so schön geworden? Sonne scheint so hell, ich weiß schon gar nicht, mehr, wo ich lang muss. Hier geht's lang. I never got it, what you have to go. I guess this world's too slow for you. I think this beauty in the gray, the cold that you just want to go. And there's no way I can beat it, cause I got no chance, no chance, when it comes to her. Ja, also zum zweiten Mal heißt es heute jetzt hier. Herzlich Willkommen in Rosendal, Osterbik. Diesmal auch bei Sonnenschein. Ja, bei dieser Durchfahrt nähern wir uns der Kirche jetzt ja von der anderen Seite. Bewegt sich noch viel prächtiger, noch viel größer. Das ist auch schön gemacht hier, ne? Weihnachtsdeko aus Holz. Und der ist echt <lacht> keine Deko. Mittlerweile bin ich jetzt gut viereinhalb Stunden unterwegs und ich habe ja äh, das rote äh, Funkmikrofon, das rote Wireless Co2. Und mittlerweile ist vom Empfänger der Akku alle. Den sind da, Das ist schon mal eher, dass die nach ein paar Stunden den Geist aufgeben, dass die man die Austauschen der zwei bei. Aber mittlerweile bin ich wieder angebunden jetzt hier <lacht> mit dem ähm, Kabel am Mikrofon äh, an der Kamera angedockt sozusagen nach gut viereinhalb Stunden. Also Akku alle bei den Temperaturen. Das hält auch immer sieben, acht Stunden. Tja. Ist dann so. Ne? Jetzt geht hier runter auf die Radbahn Münsterland. Wir bin mal gespannt, was da knattert, weil der darf ja eigentlich gar nicht fahren. Aber scheint ihn äh, nicht zu beeindrucken. Ne? Ich fahre mal runter. Ich bin auch heute wieder mit meiner Fahrradtasche hier von Falkental unterwegs mit der Falk Pro 3 in 1. Und was sehr total praktisch ist, dass ich in das eigentliche Laptopfach hier auch immer super die Drohne reinpacken kann. Passt da genau rein und dann hat man das ähm, schön sortiert in der Tasche. Und wenn ihr für die nächste Radfahrsaison auch noch eine Fahrradtasche sucht, ich kann die Falkentaltaschen auf jeden Fall empfehlen. Ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren mehrere tausend Kilometer mit dieser hier, ist meine allererste ähm, unterwegs. Und wenn ihr wirklich Interesse habt, hier in der Videobeschreibung die Links zu Firma Falkental und mit dem Rabattcode 2.10 gibt es auch noch 10% auf das ganze Sortiment ermäßigt. Und jetzt ist auch Schluss hier mit dem Werbeblock. Jetzt geht es weiter nach Hause. Herzlich willkommen in Billerbeck, jetzt hier bei Kilometer 62. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in den letzten Monaten durch Billerbeck gefahren bin. Und immer war hier irgendwie Baustelle, das Pflaster war raus. Aber es ist offensichtlich jetzt ja fertig. Und man kann auch wieder direkt hier am Dom lang fahren. Eis die da hat offensichtlich Winterferien. Da gehört sich ja auch so, ne? So warm haben wir es jetzt noch nicht im Januar. die Herren da sportlich unterwegs. Ja, bin mal gespannt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Habe ich ja zu Beginn des Videos gesagt hier, dass ich in diesem Jahr deutlich öfter auch mal mit dem Nicht-Biobike, sprich mit meinem Gravelbike unterwegs sein werde. Wahrscheinlich auch mit einem normalen Reiserad, auch ohne Motor, Reisen machen werde. Oder zumindest Ausflüge, auch mit Übernachtung. Und was ihr davon haltet. Schreibt mir das doch in die Kommentare, ob ich euch das auch zeigen soll <lacht> oder sagt ihr, ne, wir wollen nur e bike videos sehen, dann gibt es halt weniger davon, Aber die Tour mache ich sowieso. So, mal schauen, dass ich hier wieder richtig rausfinde. Ah, herrlich. Kann man richtig weit gucken, jetzt wo Sonne rausgekommen ist, wo ein bisschen aufgeklärt ist. Ich freue mich. Ja, Mann, man macht auch Spaß, wenn es mit einem einfach nur bergab geht, so wie hier jetzt. <lacht> Ich bin jetzt ja gleich wieder zu Hause und immer wenn man von Billerbeck aus dem Baumberg runterfährt nach Havixberg rein, kommt man hier an dem Sandsteinbetrieb vorbei. Ich mache jetzt keine Sandsteinverkaufswerbung hier. <lacht> das soll es nicht werden, aber ich mache mir jetzt mal selbst ein bisschen Druck. Ich mache jetzt ähm, im kommenden Sommer, also im Juli, äh, gibt es fünf Jahre mein Kanal, als ich hier bei YouTube. Und ich habe mir eigentlich seit Jahr Nummer 1, seit 2018 vorgenommen, mal die Sandsteinroute zu radeln. Halt die beschriebene Route hier im Münsterland durch die Sandsteingemeinde, weil ja auch viel aus Sandstein gemacht ist. Wieder hier abgebaut, der gelbe Baumberger Sandstein. Und jetzt, wo ich hier bei Fark vorbeigeradelt bin, ähm, ich kenne da jemanden. Ich tickere den gleich mal an und dann hoffe ich, dass es das was wird. Ich mache mir jetzt selbst Druck mit, mit, mit der Ansage hier an mich selbst. <lacht> da muss es ja was werden, dass ich die Sandsteinroute radle. Und dass wir da mal reinkommen in den Betrieb und ein bisschen was über einen Bomberger Sandstein erfahren. Da freue ich mich schon drauf. Aber erstmal nach Hause ran. Ja, hier im Hintergrund seht ihr das Sandsteinmuseum, das Baumberger Sandsteinmuseum hier in Havixbeck. Ist im Winter geschlossen, war ja neulich schon mal hier wegen der Ladestation. Äh, gibt es auch einen netten Biergartencafé. Wie gesagt, im Winter geschlossen, aber ich dachte mir, ist der, der passende Ort, um die Tour jetzt hier heute zu beenden, um mich von euch zu verabschieden, wenn ich schon hier das, das Thema Sandstein nochmal explizit angesprochen habe. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mich ein bisschen zu begleiten. Heute bei der ersten Tour 2023, jetzt knapp 75 Kilometer durchs westliche Münsterland bei, zum aus sonnigem Wetter. Jedenfalls würde es mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir ruhig einen Daumen nach oben, wenn ihr noch nicht hat. Gerne den Kanal abonnieren. Oder auch eins von den anderen Angeboten, die TV zum Beispiel da gibt es halt andere spannende Sachen, nicht nur Radfahren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Spobo. ciao.